Bilder suchen für die Kivität. Du darfst nicht einfach jedes Bild, das du im Internet findest, in die Kivität hochladen. Die Person, die das Bild gemacht hat, muss damit einverstanden sein. Auf Plattformen mit freien Medien gibt es aber viele Bilder, die du benutzen darfst. Wir zeigen dir, wie du auf diesen Seiten Bilder suchst. Wir suchen zum Beispiel auf Pizza Bay den Hochstrahlbrunnen in Wien. Es gibt keine Treffer, aber es werden einige kommerzielle Bilder angezeigt. Diese müsstest du bezahlen, wenn du sie nutzen willst. Wir suchen noch einmal Allgemeiner unter Wien Brunnen. Dazu finden wir jetzt einige Bilder. Wir sehen uns die Ergebnisse an. Nun gibt es zwei Ergebnisse zum Hochstrahlbrunnen. Das zweite laden wir herunter. Dazu müssen wir noch das Feld Ich bin kein Roboter anklicken. Die Bildinformationen werden für den KiwiTek-Eintrag benötigt. Du kannst sie in einer Textdatei speichern. Unter Beschreibung trägst du ein, was auf dem Bild zu sehen ist. Urheber ist die Person, die das Bild gemacht hat. Herausgeber ist die Seite, von der das Bild stammt. Quelle URL ist die Internetadresse des Bildes, die du aus dem Browser kopierst. Lizenztext ist der Name der Lizenz, in diesem Fall Pizza Bay Lizenz. Lizenz-URL ist der Link zum Lizenztext, den du hier unter dem Download-Feld findest. Oft steht die Lizenz auch unter den Nutzungsbedingungen. Ein Originaltitel ist nicht immer vorhanden. Du kannst hier auch den Dateinamen oder Schlagwörter eingeben. Dioland und Dioregion beschreiben, wo das Foto aufgenommen wurde. Denke daran, den Text am Ende zu speichern.